Die 1863-Kollektion bei Eterna entwickelt sich gerade sehr positiv. Also, wir haben jetzt trotz der Krise eine zweistellige Wachstumszahl und vor allem das Soft-Tailoring-Shirt, also die gewaschenen Dublei-Qualitäten, die wir auf verkürzter Rumpflänge anbieten, die entwickeln sich extrem gut. 1863 bei Eterna steht für eine super hochwertige Qualität, eine extrem gute Verarbeitung und sehr hochwertige Trimmings. Also wir benutzen fast nur Pelmut-Knöpfe, die auch auf Stil genäht werden. In der Herbst-Winter-Kollektion haben wir unsere 1863-Linie um eine super hochwertige Flannel-Qualität ergänzt. Die hat schon so einen Luxury-Touch durch so eine leicht gepiechte Woll-Cotton-Qualität und es ist eigentlich die perfekte Mischung aus einem edlen Look, aber so einer Cosiness, mit der man sich zu Hause auch mal gemütlich auf die Couch flitzen kann. 1863 kommt bei unseren Kunden so gut an, weil einfach der Endverbraucher gerade nach was Besonderem sucht und einfach mehr Wert auch haben möchte und wir bieten eine sensationelle Qualität zu einem einzigartigen preis leistungs im Markt an. Unsere 1863 zeichnet sich durch einen sehr hohen Standard in der Nachhaltigkeit aus. Die Linie wird nicht nur CO2-neutral produziert. Das eine ist der Ökotex-Standard 100 und die STEP-Zertifizierung. Zusammen wird es eben in diesem Made in Green abgebildet.